Also ich erlebe das Fest in Paderborn wie eine große Gemeinschaft und auch ein Zeichen der christlichen Liebe und Ermutigung für mich, für meinen Dienst dort im hohen Norden. Hier erlebe ich diese Gemeinschaft, die da mir hilft.